Es ist der 1. Jänner 2023 und ich beginne heute gleich mal mit einem guten Neujahrsvorsatz und zwar das Immunsystem stärken, und dazu geht es ans Eisboden, da haben wir da spezielles Gewässer ausgesucht, Auflösung gibt später und bis jetzt, da ist noch ein bisschen Schnee, also es wird so 5-6 Grad heute haben, aber zumindest ist es im Winter. Ja, leider ist das Eisbauen heute hier in die Hosen gegangen. <lacht> ich wollte eigentlich ein bisschen ein fake Eisbahn machen. Ich bin dann in Villach beim Maibachel. Und es hat irgendwas um die 18 Grad, weil das so hinter dem Warmbad im Villach entspringt. Und naja, ich wollte auch ein bisschen ein Fake-Video machen. Ja, also wer wirklich glaubt hat, glaub, dass ich echt so <lacht> crazy bin dass ich da mitten im Winter bei irgendwas 3-4 Grad im Wasser habe eigentlich wollte ich nur in Gary ein bisschen ärgern Hallo Gary! Ah, der Gary weiß worum es geht Also, jetzt hänge ich euch da bei dem Video ein paar Impressionen an von der und Umgebung und ich hoffe, dass das für euch auch okay ist und mit ein bisschen einer netten Mucke und wünsche euch alle ein gutes neues Jahr und einen guten Start! Noch 2023. Also viel Spaß beim Video.